3G am Arbeitsplatz. Noch einmal zusammenfassend. In der privatrechtlichen Geschäfts- und Arbeitswelt darf man dem unterlegenen, also sprich dem schwächeren Vertragspartner, nicht einseitig Sachen auferlegen, die er zu erfüllen hat, nur weil dem stärkeren Vertragspartner eben gerade danach ist oder weil er vermeint, hier allenfalls gestraft zu werden. Es gibt hier wirkliche Grenzen, die auch im Privatrecht einzuhalten sind und das bedeutet auch die Grundrechte in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen und zu achten.